Layout und Formatierungsoptionen von Grafiken in Word. Wenn Sie eine Grafik in Word mit einem Doppelklick anklicken, öffnet sich automatisch die Bildtools-Registerkarte. Diese beinhaltet mehrere Effekte, die Sie auf die Grafik anwenden können. So können Sie zum Beispiel verschiedene Farbschemata auswählen, die Helligkeit, den Kontrast anpassen, Transparenzen verwalten, auch Grafiken komprimieren, um die Dateigröße der gesamten Word-Datei zu reduzieren oder zugeschnittene Bildbereiche löschen. Sie haben Bildformatvorlagen, die Ihnen verschiedene vordefinierte Formatvorlagen für Bilder bieten. Sie können eigene Rahmen festlegen, Bildeffekte auswählen oder auch Alternativtexte beim Erstellen von Webseiten verwenden. Sie haben bei dem Bereich Anordnen die Möglichkeit, Positionierungshilfen in Anspruch zu nehmen. Und auf der rechten Seite befindet sich der Modus Zuschneiden und die Größeneinstellung der Grafik. Verwechseln Sie diese Formatierungen nicht mit den Layout-Optionen. Diese Layout-Optionen öffnen sich, wenn Sie auf die Layout-Optionen über diesen Button auf weitere Anzeigen klicken und behandeln die Position, den Textumbruch, also das Verhalten zwischen Text und Grafik und die Größeneinstellungen, die Sie auch hier über das Dialogfeld Größe einfügen können. Wenn Sie mit einem Rechtsklick die Grafik anklicken, zeigen sich diese beiden Bereiche im unteren Bereich des Kontextmenüs einmal mit Grafik formatieren. Hier wird Ihnen dann auch der Aufgabenbereich eingeblendet, der alle dieser Befehle nochmal in einer anderen Form darbietet. Die Größe und Position ist hier in diesem Aufgabenbereich noch nicht mit integriert. Ein Wort noch kurz zu der Anordnung von Grafiken. Hier gibt es. Einen sehr praktischen Helfer, nämlich die Ausrichtungslinien, die Ihnen beim manuellen Verschieben von Grafiken mittels Hilfslinien anzeigen, wo Ihre Fluchtlinien liegen. Diese können Sie über Ausrichten, Ausrichtungslinien verwenden, dauerhaft einstellen.